Ähm, die Sache ist, wo sind wir gestartet? In Bonn Bonn ist äh, eine Stadt mit äh, das Bundesdorf, ne? eine Stadt mit 230.000 äh, Einwohner, ähm, 250.000 Wahlberechtigte. Wir hatten also ein Quorum, was wir sammeln mussten, an ungefähr 10.000 Unterschriften. Die ähm, haben wir natürlich locker erreicht. Ähm, ähm, und das liegt zum einen daran, dass ähm, vom Fahrradklima her relativ schlecht aufgestellt ist mit einer Note von 4,2 im Fahrradklimatest. Also die Frustrations, die Frustration war einfach hoch und auf der anderen Seite aber auch eine sehr hohe, ein sehr hohes Potenzial hat. Der Model Split in Bonn ist bislang erst bei 15 Prozent und das eigentlich konstant die ganzen letzten Jahre. Da hat sich nicht viel getan und das obwohl Bonn Halt Fahrradhauptstadt 2020 werden wollte, das war also somit klar, dass sich ähm, die Fahrradbubble beschweren würde im Jahr 2020. Und das hat sich irgendwie ergossen jetzt quasi im, äh, in einem Radentscheid, diese, diese Frustration. Und äh, das war der Grund, weshalb sich dann im äh, 2019 der Radentscheid gegründet hat und 2020 wir loslegen wollten. Dann kam allerdings Corona. Und wir wollten im März eigentlich beginnen, allerdings hat das nicht, äh, das nicht und wir konnten erst ähm, dann vier Wochen später äh, starten oder sechs Wochen später und sind dann im Mai gestartet mit der, ähm, mit der Unterschriftensammlung und äh, haben äh, dann versucht, ich glaube, jetzt könnte man was sehen. Ist das richtig? Ja, jetzt sollte es klappen. Also, wir sehen jetzt hier ein Bild, Unterschriftensammlung in Zeiten der Pandemie. Okay, wunderbar. Genau, wir mussten die Unterschriftensammlung dann den Start halt ähm, äh, legen und haben dann erst im Mai angefangen, äh, zu sammeln und uns getraut, halt äh, an die Öffentlichkeit zu gehen und äh, halt loszulegen. Genau. Ähm, hinter uns stand ja ein breites Bündnis an äh, UnterstützerInnen, einmal die Verbände als auch kleine Geschäfte, kleine Initiativen aus Bonn. Bonn ist eine bunte und politische Stadt und da hatten wir sicherlich ein äh, sehr großes Bündnis hinter uns versammelt können, was uns geholfen hat. Das hatte ich so ungefähr gesagt. Was noch eine Spezialität in Bonn war, ist, dass es bereits dieses Verfahren des Bürgerbegehrens halt schon 20 Mal gab. Also das war halt bekannt. Und die Leute haben sich nicht gewundert, wenn man auf die Straße ging und sagte, wir sammeln Unterschriften für unser Bürgerbegehren, dann war das ähm, ein klares Verfahren und die haben äh, nicht groß ähm, sich gewundert. Ähm, das war sicherlich etwas, was uns ähm, in die Karten gespielt hat. Und ähm, eine dann im September ähm, letzten Jahres waren NRW Kommunalwahlen und das war eigentlich von vornherein klar, dass das unser Ziel ist, so die politisierte Stimmung in der Stadt vor den Kommunalwahlen mit aufzunehmen und ähm, äh, zu nutzen. Und das äh, haben wir gemacht, ähm, indem wir Unterschriften gesammelt haben. Das ist unsere Unterschriftenliste. Äh, Ihr kennt das halt, viele Forderungen die üblichen eigentlich die Kostenschätzung drauf. Und unten ist dann noch nur noch Platz für sechs Unterschriften zu so sehen. Die meisten Unterschriften listen aus. Eine Besonderheit vielleicht noch, die wir gemacht haben, wir haben auch eine Unterschriftenliste für Kinder und Jugendliche, ähm, die, haben wir erst ab 16 unterschreiben darf, äh, quasi gemacht, äh, um einfach äh, auch die Kinder mit einzubinden. Und so haben halt auch 400 Kinder einfach zwischendurch wenn die Eltern unterschrieben haben, auch unterschrieben oder ihre Stimme äh, abgegeben und gezeigt, dass sie auch eine kindergerechte, klimagerechte und lebenswerte Stadt möchten. Das, das war unsere unsere Unterschriftenliste oder unsere Unterschriftensammlung äh, beruht eigentlich so auf vier Säulen quasi. Das war einmal Download von Unterschriften, einer Unterschriftenliste ähm, äh, von der Homepage. Zweitens, dass wir Sammelstellen akquiriert haben, also Geschäfte, Supermärkte, Büros, alles mögliche, Orte, wo wir unsere Unterschriftenlisten ausgelegt äh, haben und dass wir drittens einmal eine Beilage der Unterschriftenliste in Zeitschriften hatten, das war einmal der ADFC Rückenwind und eine Umweltzeitung und viertens, dass wir im öffentlichen Raum gesammelt haben. Das sind eigentlich so die vier Möglichkeiten, wie wir Unterschriften gesammelt haben. Der, das erste, der Download der Unterschriftenliste, der eine Homepage mit einem Erklärvideo dabei und wir haben Postfach eingerichtet. Und auf der Homepage gab es dann eine Karte, wo alle Sammelstellen und private Briefkästen, also von uns, die Briefkästen aufgeführt waren, wo man die Unterschriften, die man ausgedruckt hat, seinen Freund hat unterschreiben lassen, einwerfen konnte. Was man dazu sagen muss, es war, dass wir der... Hört sich super an, ist auch sicherlich ein gutes Angebot, aber die Schwelle ist schon relativ hoch. Es muss halt ausgedruckt werden, man muss eine Briefmarke, man muss es einwerfen. Und ich habe selber in einem parallelen Bürgerbegehren, was ich eigentlich unterschreiben wollte, hatte ich mir die Unterschriftenliste ausgedruckt ähm, und ähm, habe sie aber... Ähm, hat, ähm, ja, es hat sehr lange gedauert, bis ich sie ähm, habe äh, weiter bearbeitet und eingeworfen. Also das Ganze ist schon eine nicht unterschätzende Schwelle, die besteht. und ähm, Häufig halt muss man die Leute natürlich auch auf seine Homepage bringen und so weiter. Also es ist eigentlich eher etwas, um die Bubble zu mobilisieren und weniger, um weiter Reichweite zu erlangen. zweiten Sammelstellen. Wir hatten halt 120 Sammelstellen in ganz Bonn verteilt, akquiriert. Das heißt, wir sind in die Geschäfte gegangen, haben gesagt, können wir hier unsere Unterschriftenliste ähm, auslegen. Das haben wir ähm, halt alles schon vor der Pandemie gemacht ne, und haben die akquiriert, mit den gesprochen und so weiter. man sagen muss, ein wirklich hoher Aufwand ist. Man muss in die Geschäfte reingehen, mit denen sprechen, erklären, von wem man kommt, was man macht, worum es geht quasi wie das Ganze aussehen soll, dass wir dir dann Unterschriftenliste, Material mit äh, dorthin bringen und so weiter, gerne ein Plakat aufhängen würden und so weiter und das Ganze dann im Frühjahr äh, machen wollen. Das war sozusagen ähm, ein, ein nicht zu unterschätzender äh, Aufwand, der das ist und die Sammelstellen hatten eine sehr sehr unterschiedliche Ausbeute. Man, manchen ähm, waren also waren die Unterschriftenlisten irgendwann unter den Tresen äh, verschwunden oder ganz verschwunden. Ähm, nichtsdestotrotz war es sicherlich eine gute Werbung und auch ähm, war in weiteren Gesprächen dann mit der Verwaltung und so weiter ist einfach äh, und mit den Einzelhandelsverbänden selbst halt das immer ein gutes Argument zu sagen: Hier wir hatten viele Geschäfte, die auch hinter uns standen, die für uns Unterschriften gesammelt haben. Dritte Säule der Unterschriftensammlung hatten die äh, Unterschriftenliste als Beilage einmal im Rückenwind des äh, äh, ADFCs und in äh, einer Umweltzeitung mit insgesamt also einer Auflage von 14.500. Davon kam was zurück, davon kam eines zurück, wir sahen das sozusagen an den äh, eingesendeten äh, Unterschriftenlisten, allerdings häufig muss man sagen, auch nur Unterschriften aus dem einen Haushalt. Das heißt, da waren zwei Unterschriften oder drei Unterschriften drauf. Das war nicht so, dass diese Unterschriftenliste dann komplett ausgefüllt wurde ähm, und äh, uns zugeschickt wurde. Also es hat, eine gewisse, ähm, das hat einen gewissen Effekt, äh, aber auch nicht den ganz groß Durchgreifen. Ich glaube, der, der vierte, die unsere vierte Säule, und das sage ich schon mal vorhin, das war, dass trotz Pandemie effektivste und ähm, äh, erfolgreichste, was wir gemacht haben, wir haben einfach im öffentlichen Raum äh, gesammelt. Das heißt, jeder darf zu jeder Zeit Unterschriften sammeln im öffentlichen Raum ähm, und muss dies nur anmelden, wenn er da einen Stand aufbaut, also einen Infotisch äh, aufbaut und so weiter. Das haben wir in der Regel gar nicht gemacht, sondern wir haben unsere Fahrräder fahren äh, Ähnliches äh, benutzt, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und dann einfach die Leute direkt auf der Straße, auf dem Radweg und so weiter ähm, angesprochen. Das Problem war natürlich zu Corona-Zeiten, ähm, dass es keine Veranstaltung gab. Und äh, Veranstaltungen mit Warteschlangen, eigentlich das, was uns von anderen Radentscheiden empfohlen wurde, immer die zu nutzen, Warteschlangen zu nutzen. Ähm, äh, wo Leute warten und gar nichts anderes zu tun haben, als zum Beispiel so eine Unterschriftliste zu unterschreiben. Das ähm, gab es nicht. Alles wurde natürlich getan, um keine Warteschlangen entstehen zu lassen. Äh, nichtsdestoweniger gab es, äh, waren viele Menschen draußen, auf der Straße, auf den Radwegen, und die konnten wir ähm, ansprechen. Insgesamt haben wir sehr positives Feedback von den Bonnerinnen. Also es gab sehr wenige, die gesagt haben, wir könnten das jetzt gerade hier in Pandemiezeiten machen und so weiter. Nee, ich unterschreibe doch nicht. Das finde ich jetzt eklig. Wir haben immer ein gewisses Hygienekonzept mit äh, implementiert. Also wir hatten immer Desinfektionsspray dabei und gegebenenfalls halt auch, wenn es wirklich Versammlungen gab, auch einen mund schutz äh, getragen und haben das Ganze immer nur draußen gemacht. Na, das war und haben das ganze nicht in großen Gruppen gemacht. Wir haben uns selbst nicht untereinander groß getroffen, sondern nur mit sehr kleinen Gruppen häufig nur zu zweit oder zu dritt halt äh, an eine Stelle gestellt und dort äh, Unterschriften gesammelt. Das ist insgesamt so in, in der Gruppe das ist natürlich dann auch einfacher für, für Leute aus der Initiative, ähm, äh, das zu machen und Leute anzusprechen. Es gibt das ist natürlich eine Schwelle, Leute auf der Straße anzusprechen, wenn man das ähm, und aber in der Gruppe waren das jetzt nicht nur ähm, dann die Rampensäue sozusagen, also die, die ja überhaupt kein Problem mit haben, sondern es haben es haben viele mitgemacht. Aber am Ende haben wir diesen ganz großen Anteil der Unterschriften doch mit einem relativ überschaubaren Kreis von, von circa 15 bis 20 Sammler*innen ähm, ähm, erzielt. Also es waren häufig sehr häufig immer wieder die gleichen. Was ich positiv ausdrücken will damit, ist, dass man ähm, auch mit wenigen äh, Leuten sehr viel ähm, erreichen äh, kann. Und so haben wir es fast jeden Samstag in der Regel halt eine kleine Gruppe von ähm, Aktiven äh, zusammenfinden können und haben uns über einen Slack-Channel ähm, äh, koordiniert und äh, so, dass wir ein paar Stunden gesammelt haben. Und in dieser Zeit halt sehr sehr viel Unterschriften eingesammelt haben also die man brauchte keine wirkliche Überzeugungsarbeit in der Regel leisten Vielen war das Ganze auch schon bekannt das hat halt das war halt durch Social Media und Ähnliches waren wir in der Öffentlichkeit bekannt und so wurde es unser erfolgreichstes Sammelformat trotz Pandemie insgesamt haben wir so 28.074 Unterschriften gesammelt so sieht das aus und das war ungefähr überschlagen etwa 60 Prozent. Also dass wir trotz Pandemie das sammeln im öffentlichen Raum halt das, das war das Erfolgsrezept. Wir haben ein paar Aktionen gemacht, das kennt ihr, Critical Mars haben wir ein paar Mal gemacht, wir haben eine power Bike -Lane als Demo ähm, gemacht, zweimal, gar nicht so sehr, um jetzt die Stelle zu kennzeichnen als äh, eine Stelle, die unbedingt umgebaut werden muss, obwohl die auf jeden Fall umgebaut werden sollte, aber einfach eine Stelle, die sehr viel befahren ist, halt den Radverkehr aufgebohrt, sodass und dann einfach an der am Anfang und am Ende die Leute angesprochen. Und da haben halt unfassbar viele natürlich unterschrieben. Wir hatten eine Plakataktion mit Großplakaten, sponsert von Fahrradläden, dass es in der Stadt bekannt wurde und als dann geholfen hat, die Unterschriften einzusammeln. Wir hatten, wie beschrieben, Sammelevents an äh, belebten Orten wichtig dabei. Also so sah das dann manchmal aus, wenn wir als kleines Team ähm, von zwei Leuten uns irgendwo hingestellt äh, haben, äh, haben auf Abstand natürlich geachtet, Infektionsspray dabei gehabt und haben zum Beispiel die Unterschriftenliste am Fahrrad vorne äh, montiert, sodass man wirklich kontaktfrei unterschreiben äh, konnte. Und wir da niemanden gefährden wollten und äh, niemanden gefährdet haben, denke ich. Wir hatten noch einen Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche, wo Kinder ihre Straße, äh, wie sie sich die vorstellen, malen konnten. Wir haben an Demonstrationen natürlich äh, teilgenommen, wie zum Beispiel im globalen Klimastreik, auch natürlich eine Möglichkeit, sehr viele Unterschriften noch zu sammeln. Und das war dann sozusagen die Erfolgskurve. Wir haben im Mai angefangen, im September den ähm, Kommunalwahlen aufgehört. Ähm, die, grüne, die grüne Kurve ist der Anstieg der Unterschriften. Wir haben so alle zwei Wochen ungefähr gezählt äh, und das waren die die großen Events, muss man sagen, blau ist dargestellt, die Unterschriften pro Tag, großen Events, Pop-up-Bike-Lane, ähm, äh, an einem Tag einfach ähm, mit 20 Leuten am Rhein sammeln, da hatten wir über 1500 Unterschriften, das waren die großen ähm, Effekte und dann einfach das Verstetigen, dass wir immer jeden, jede, also jeden Tag eigentlich über 100 Unterschriften pro Tag ähm, hatten, indem wir immer wieder auf die Straße gegangen sind einfach und dann einen kleinen Endspurt äh, eingelegt haben. Die letzten äh, Wochen kam einfach noch mal ein bisschen Rücklauf, ähm, sodass wir am Ende mit sehr vielen äh, Unterschriften da waren. Wir ja, haben mehr als das Kuchen gesammelt deshalb, weil wir natürlich starkes Mandat für die Verkehrswende brauchten. Wir wollten raus aus der Bubble. Wir wurden so das erfolgreichste Bürgerbegehren Bonns, also die meisten Unterschriften, die je in Bonn für ein Bürgerbegehren, obwohl es schon 20 gab, gesammelt wurden. Und zusätzlich noch, natürlich, es war die Kommunalwahl und viele wollten da einfach einen Wechsel in der Kommunalpolitik, weil sich einfach die Fahrradhauptstadt 2020 nicht bewahrheitet hat und die wollten wir dann zumindest für 2025 ähm, ähm, erreichen und in Bonn implementieren. und also musste sich natürlich auch die Politik ändern. Die Kommunalwahl lief dann für viele von uns zu einem äh, erfreulichen Ergebnis mit einer Linkskoalition, die sich dann gebildet haben äh, gebildet hat und einer Grünen Oberbürgermeisterin. Und dann, dann das, der Wahlabend war somit auch das Ende unserer Unterschriftensammlung, was wir dann in kleinem Rahmen etwas gefeiert äh, haben und dann spontan ähm, aufgrund des Ergebnisses, was wir, was wir gut fanden, eine kleine Critical Mass zum Stadthaus gemacht haben, Jetzt ist meine ähm, Tochter, die der neuen Oberbürgermeisterin äh, gratuliert, Corona-konform natürlich und ähm, so, dass wir dann an die neue Oberbürgermeisterin unsere Unterschriften am 2. November äh, überreichen konnten, als erfolgreichstes äh, Bürgerbekehren von uns. Also Fazit, ähm, was zählt ist auf dem Platz, ähm, analoge Unterschriften sammelt man am ehesten im analogen Raum ein. Das heißt nicht, dass man das jetzt so, dass ich sagen kann, das muss man so machen. Auch in der momentanen Corona-Situation, das, das Quorum hätten wir auch erreicht, ohne äh, auf die Straße zu gehen, aber es ist sicherlich das Erfolgreichste. Und wenn man nachher sagt, man sollte immer halt quasi kommunizieren, wir haben so und so viele Unterschriften gesammelt, trotz Corona. Weil ähm, Corona sicherlich halt massiv, ähm, die, also die die Einschränkungen im öffentlichen Raum natürlich massiv die Unterschriftensammlung äh, einschränkt. Auch wenn Corona das Fahrradthema vielleicht ähm, mehr aufs Tableau äh, bringt, ist doch das Sammeln von Unterschriften, also das Verfahren doch massiv eingeschränkt. Und wir hatten so die die Faustregel gefunden, dass eine Stunde an einem belebten Platz mit einer Person Unterschriften, sondern Menschen ansprechen in der Regel also mehr Unterschriften gibt als eine Woche an zehn Sammelstellen zum Beispiel. Einfach der direkte Ansprache, das was wir als Radfahrer natürlich auch ähm, und als Fußgänger gut können, den öffentlichen Raum zu beleben, Menschen ansprechen quasi, ne? direkt unmittelbar mit ihnen verbunden zu sein. Das war das ähm, Erfolgreichste. Ne? Sammelstellen sind sehr unterschiedlich, geht halt Erfolgreiche, das sind halt diejenigen, wo die Leute selber dahinter stehen und die Leute ansprechen. So, ähm, ein Thema, was mir auch immer wieder am Herzen liegt bei der ganzen Kampagne, war, dass man das Thema halt nicht verzwergen sollte. Tat ist einfach mehr als Umweltschutz, sondern es ist halt eine ganze Menge ja, mehr. Und die Aktionen, die wir gemacht haben, Critical Mars, Power äh, Biking, das sind die Möglichkeiten, wirklich auch das Netzwerk zu, ähm, zu, zu aktivieren. Da haben dann Greenpeace. Da hat der ADFC mitgemacht, da haben ganz, ganz viele mitgemacht. Diese Aktionen sind immer möglich, um ganz viele zu äh, involvieren. Als letztes natürlich das rheinische Grundgesetz wird könnte und hätten auch immer Jote Jange. Das sollte man sich auch immer ein äh, paar äh, Augen führen. Optimismus ist bei der ganzen Sache auf jeden Fall angebracht. es ähm, wird alles sehr erfolgreich sein. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank, Dominik. Ich habe mich sehr überzogen, es tut mir leid. Dein Beitrag ein bisschen überzogen, aber ich glaube, wir sind noch im Rahmen, also vor einer Minute hätten Jakob und Antje anfangen sollen, aber ich denke, das können wir noch verkraften. Vielen Dank erstmal für dich und wir machen jetzt hier einen fliegenden Wechsel.